Hallo liebe Telewiki-Freunde, mein Name ist Mario Peach und ich möchte heute ganz kurz zeigen wie man äh, die deutsche Telewiki-Version mit und ohne Telefox speichern kann. Ich bin hier auf der äh, telewiki.com Seite. Wenn man im Suchenfeld Editions eingibt, bekommt man eine Übersicht über die verschiedenen äh, Sprachversionen, die verfügbar sind. Uh, hier gibt es German Austria, German Germany Edition. Die sind im Prinzip komplett gleich, uh, nur bei den Monatsnamen gibt es einen kleinen Unterschied. Okay, ich lade jetzt die uh, Seite mit den Dokumentationen, deutsche Version. Uh, gibt es eine entsprechende Übersicht und starten hiermit Erste Schritte. TillyWiki selber kann den Browser erkennen. Uh, deshalb ist hier Firefox direkt ausgewählt. Okay. zuerst zeige ich uh, die Variante Speichern eines Dokuments ohne Telefox. Im Endeffekt einfach nur hier leeres Dokument speichern. Damit wird ein uh, öffnen Dialog angezeigt. Index.html wird übernommen, das heißt wenn hier in der Statusleiste index.html steht, übernimmt er den, uh, den Text. Okay, ich sage einfach Datei speichern. Damit wird die Datei unter Index.html gespeichert. Der Folder entspricht den Einstellungen vom Firefox. Also wenn ich Firefox Einstellungen gehe, sagt er hier alle Dateien im folgenden Ordner abspeichern. Wenn ich hier sage jedes Mal nachfragen, wird er jedes Mal entsprechend nachfragen. Das brauchen wir dann noch. OK. Gut, dann öffnen. Index.html aufmachen. Ich erzeuge einen neuen Titel. Dann wird das äh, Symbol Wiki speichern rot. Ich speichere jetzt. Und jetzt kommt die Gemeinheit. Er sagt hier index.html speichern. Wenn ich jetzt sage Datei speichern, was macht er in Wirklichkeit? Er speichert die Datei als index1.html. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Deshalb zurück noch einmal zu den Einstellungen, Firefox-Einstellungen. Jedes Mal nachfragen, wo die Datei gespeichert werden soll. Noch einmal speichern, Datei speichern, ok. Und jetzt kann ich sagen, index.html überschreiben. Gut. Das hat jetzt funktioniert, sage ich noch einmal hereinladen, zuletzt neuer Titler. Gut, das Ganze ist natürlich ein bisschen umständlich, aber es funktioniert. Ja, das heißt, wenn jemand das so haben möchte, unter Firefox Einstellungen, Tab Allgemein, jedes Mal nachfragen, einfach die bestehende Datei überschreiben und gut. Es gibt aber ähm, ein Firefox... Add on, das wird Tillyfox genannt das ist eine Firefox Extension und damit kann TiliWiki sich selber direkt speichern ich habe dieses als Add on schon installiert ich muss es nur mehr aktivieren Firefox neu starten Okay, Tilifox ist aktiviert und wenn ich jetzt eine Datei herunterlade ich sage noch einmal erste Schritte Telefox speichern ok ich nenne das jetzt mein wiki.html speichern und wenn ich das jetzt öffne dann erzeugt fox einen Dialog äh, und fragt um die Erlaubnis Uh, TeleWiki direkt zu speichern und hier unbedingt mit OK quittieren. Und wenn ich jetzt einen neuen Titel erstelle, dann kommt hier sofort TitelWiki gespeichert, ohne das Umständliche hin und her. Und es wird wirklich gespeichert. Neuer Titel 1, Speichern, Seite neu laden, Telewiki und Telewiki 1. Ja, das ist fürs uh, erste. Also speichern mit und ohne Telefox. Okay, bis zum nächsten Mal.